Dankeschön, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einleitung. Sie haben es angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit wird viel diskutiert und in ganz besonderem Ausmaß im Zusammenhang mit Antriebssystemen. Und ich freue mich über die Gelegenheit mit Ihnen, das Thema, das sonst sehr häufig durchaus faktenarm oder befreit und emotional diskutiert wird, mit ein paar Fakten zu hinterlegen. Was habe ich die nächsten 20 Minuten vor. Zunächst einmal die Motivation und die Herausforderungen, die insbesondere aus dem alpinen Einsatz resultieren, die nicht direkt übertragbar sind von Pkw-Anwendungen. Ich möchte dann auf mögliche Konzepte eingehen, wobei das Thema batterieelektrische Antriebe, das Thema Brennstoffzellenantriebe und Verbrennungsmotor in Form elektrifizierter, teilelektrifizierter und mit anderen Kraftstoffen betriebenen Aggregate vorstellen, bevor ich dann kurz zwei ausgewählte Beispiele erläutern möchte und das Ganze zusammenfassen möchte. Wenn wir uns Antriebssysteme anschauen, dann gibt es sehr viele Kriterien und auch Motivation für die Neuentwicklung von Antriebssystemen. Sehr viele, die gleich sind für die verschiedensten Arten von Antrieben. Da gehört natürlich die Performance dazu, die wichtig ist. Zuverlässigkeit und Lebensdauer erwartet jeder. Ein bisschen schwieriger wird schon, wenn es um die Infrastruktur, die dafür benötigt wird, geht. Natürlich Preis ist ein Thema für die Hersteller, ganz insbesondere Entwicklungskosten und Entwicklungszeit. Wann ist denn das reif für den Markt? Und klarerweise auch, was hat das für Kosten in der Herstellung, aber auch im Invest zur Folge? Überlagert und zwar bei weitem dominiert, werden diese Kriterien vom Thema Emission, wobei ich da trennen möchte, zwischen Schadstoffemissionen und klimarelevanten, treibhausrelevanten Emissionen, und das Thema Ressourcen in der Gesamtbetrachtung, was Kostenbetrieb betrifft, aber auch was den Fußabdruck betrifft. Die Rahmenbedingungen, ich glaube, ich brauche den nicht mehr lange erwähnen, sind sicher oft genug hier erläutert worden. Das muss auch im Wintersport und vielleicht gerade dort reduziert werden. Die EU-Klimaziele, Fit for 55, sagen bis 2050 null CO2 mit Zwischenschritten. Ein Begriff, der glaube ich auch noch wichtig ist, insbesondere wenn es um Freizeitgebiete geht, das ist das Schadstoffemissionsniveau, das selbst wenn es nicht absolut null ist, auf ein Niveau kommen muss, das man als Zero-Impact-Emissionen bezeichnet. Das heißt, das ist vom Relevanzkriterium typischerweise unter drei Prozent dessen, was an Emission, an Schadstoffkonzentration vorliegt. Die Herausforderungen für unsere Anwendungen typischerweise liegen in dem Naturgebiet, das einmal ausgezeichnet ist oder sein kann durch große Höhe, werden wir nur sehen, wo das eine Herausforderung darstellt, durch sehr niedrige Temperaturen fallweise natürlich und durch das Thema Steigungen, also hohe Leistungen. Kurz zusammengefasst gibt es drei Möglichkeiten. Ein paar Schlagworte davon sind Ihnen sicherlich bekannt. batterieelektrisch ist lokal emissionsfrei, hat einen hohen Wirkungsgrad, aber das Thema Speicherdichte ist eine Schwierigkeit, das Thema Ladezeiten. Und das Thema Kosten. Ich werde auf alle drei noch einmal ein bisschen detaillierter eingehen. Bei der Brennstoffzelle haben wir genauso diese lokale Emissionsfreiheit, eine CO2-freie Antriebsstruktur mit einer Speicherdichte und Tankzeiten, die uns zumindest vertraut sind. Vielleicht nicht ganz auf dem gleichen Niveau, wie wir es kennen von heutigen flüssigen Kohlenwasserstoffen, aber ähnlich. Infrastruktur und Kosten logischerweise ein Großes Thema und last but not least die Verbrennungskraftmaschine, die hybridisierte Verbrennungskraftmaschine, die sehr robust ist, bewährt ist, die auch mit erneuerbaren Kraftstoffen eine Defossilisierung ermöglicht, die den Vorteil der hohen Energiedichte nutzen kann, wobei auf der Herausforderungsseite das Thema Wirkungsgrad und Emissionen steht. Aber nun ein bisschen detaillierter, wenn wir zunächst davon ausgehen, dass alles auf erneuerbarer Mobilität, erneuerbarer Energie für die Mobilität beruhen muss, dann mache ich das jetzt am Beispiel von Pkw-Antrieben. Dann ist klar, woher der Strom dafür kommt. Und auf der Pkw-Seite ist zumindest sehr häufig in der Öffentlichkeit die Meinung, alles batterieelektrisch, das wird alles lösen. Bin ich bin nicht ganz überzeugt davon, aber das ist zumindest das Mindset bei vielen. Es gibt einen zweiten Pfad, das ist der einer Elektrolyse. Das heißt, sie kann mit Strom Wasserstoff erzeugen. Klar ist, dass damit ein Wirkungsgradverlust verbunden ist. Heutige Elektrolyseure sind in der Größenordnung 65, 70 Prozent Wirkungsgrad für die Wasserstofferzeugung. Der Riesenscharm dabei ist, dass sie diese erneuerbare Energie speichern kann. Etwas, was beim Strom bekanntermaßen sehr schwierig ist. Umsetzen kann ich das auf der Antriebsseite dann entweder in einem Brennstoffzellenfahrzeug oder in einen Verbrennungsmotor. Es gibt aber noch einen dritten Pfad, und das ist derjenige, dass wir in einem weiteren Syntheseschritt nach der Elektrolyse einen Kohlenwasserstoff erzeugen, und zwar mit CO2 aus der Luft oder aus einem industriellen Prozess. Und damit wieder Kraftstoffe erzeugen, die über das bestehende Verteilnetz verwendet werden können. Auch hier klar, die weitere Umsetzung ist mit einem Wirkungsgradverlust verbunden. In der Summe dieser beiden kommt man Größenordnung auf 50 Prozent. Also 0,7 mal 0,7 an Wirkungsgrad. Der Schaden dabei ist, dass das in der bestehenden Infrastruktur und rückwärtskompatibel eingesetzt werden kann. Das heißt, die bestehende Flotte, derzeit haben wir in der Größenordnung 1.300 Millionen Fahrzeuge auf der Welt. Und jetzt kommen kommen ungefähr 80 Millionen dazu. Wenn ich die Lebensdauer anschaue, die wir dort haben, 15 Jahre Nutzungsdauer, kann man sich vorstellen, ohne das wird es nicht gehen, ist zumindest meine Meinung. Insbesondere dann, wenn es um hochlastige Anwendungen geht, wo ich viel Energie brauche. Vielleicht ein kleiner Side-Step, weil oft diese alternativen Antriebe als ganz neu und nun gekommen sind. In Österreich können wir mit ein bisschen Stolz behaupten, das ist eine lang bekannte Geschichte. Der Herr Porsche hat das 1900 betrieben. Ist aber schnell darauf gekommen, dass die Batterien mit 1,5 Tonnen da ein bisschen schwer sind, hat daher einen seriellen Hybrid gemacht und auch im Motorsport eingesetzt, übrigens der Herr Porsche persönlich damals. Auch nicht vergessen sollte man, das freut mich von der TU Graz besonders, besonders, dass Brennstoffzellenfahrzeuge schon sehr früh Forschungsthema waren, gibt es also schon seit längerer Zeit. So, das sind jetzt einmal ein paar Motivationen, etwas zu machen. Und ich möchte jetzt auf die möglichen Konzepte und die Eigenschaften ein bisschen näher eingehen. Das eine Thema ist, wenn man Kohlenwasserstoff verbrennt, dann ist die Produktion von CO2 unvermeidbar. Das ist so. Wenn man elektrischen Strom hat, dann ist Nullemission. Null Emission. Wird jeden einleuchten, wird jeder aber sagen, na Moment einmal, das ist nicht ganz zu Ende gedacht, aber, und das ist ein wichtiger Punkt, der Gesetzgeber behandelt es derzeit so. Das heißt, das ist die sogenannte Tank-to-Wheel-Betrachtung, Energie vom Speicher bis zum Rad. Das ist das, was im gesetzlichen Rahmen drinnen ist. Nicht involviert dabei ist, wie die elektrische Energie bereitgestellt wird. Für die Klimarelevanz, wenn wir die ernst nehmen, ist aber zumindest eine Welt-to-Wheel-Betrachtung notwendig, weil also die Quelle bis zum Rad, eigentlich müsste man Cradle to Grave, also von der Wiege bis zur Bahre, den Systemrahmen spannen. Wenn man das macht, ich möchte jetzt nur an einem Beispiel aus der Pkw-Seite illustrieren, wie groß die Unterschiede dieser Betrachtung sind. Sie sehen da in der oberen Linie, was der Gesetzgeber zu den verschiedenen Benzin, Diesel, Erdgas, Plug-in, Brennstoffzelle und Batterieelektrisch, was der Gesetzgeber sagen würde, die beiden sind null CO2 emittierend laut dem Gesetz, da haben wir 100 Gramm Plug-in deutlich weniger. Wenn man jetzt eine Lifecycle-Analyse macht, dann kommt selbst eine Firma wie Audi, die jetzt nicht besonders äh, kritisch dem Thema Elektromobilität eingestellt ist, zu dem Schluss Moment einmal. die Unterschiede sind aber in Wirklichkeit gar nicht so groß, wie es diese Katalogwerte zeigen würden. Was ich damit sagen will, die Systemgrenzen müssen weit genug gezogen werden, wenn ich wirklich die Klimarelevanz betrachten möchte. Ein Thema, das auch bekannt ist, Batteriespeicherung ist ein, relativ ungünstige Variante, wenn es das von der Energiedichte ungünstige Variante, vom Wirkungsgrad sehr hoch, Energiedichte niedrig, beachten Sie bitte, dass wir da einen logarithmischen Maßstab haben. Das ist also der Faktor 100 ungefähr dazwischen, zwischen der in dem Fall der volumetrischen beziehungsweise gravimetrischen Energiedichte. Auch der Wasserstoff ist da zwischen beiden drinnen. Das ist also auch nicht auf dem Niveau, das wir von einem Kohlenwasserstoff kennen. Das heißt, für manche Anwendungen mache ein großes Fragezeichen für das Thema Batterie, elektrische Mobilität. Immer dann, wenn es um hohe Leistungen geht, ist das ein sehr schwieriges Thema. Und zwar nicht nur vom Speicher, was Kosten und Gewicht bedeutet, sondern auch von der Energiezufuhr. Das ist uns vielleicht nicht bewusst, wenn wir heute einen flüssigen Kohlenwasserstoff tanken auf einer typischen Dieselzapfsäule, 60 Liter pro Minute, dann entspricht das einer Leistung, die ich hier zuführe, von 36.000 Kilowatt, 36 Megawatt. Das heißt, mit einer Minute füllen, können Sie vier Stunden fahren. Ich habe jetzt ein Beispiel genommen, bewusst nicht zu hoch in der Leistung, 40 Kilowatt. Das ist das, was beim Traktor haben wir uns mit einem 4-5-Scharabflug fahren. Also etwas, was nicht zu hoch gegriffen ist. Wenn jetzt, ich bleibe wieder bei dem Beispiel Traktor oder Liefer-Lkw, wenn der mit 22 Kilowatt laden kann, was man also als Kraftstrom manchmal bezeichnet in Österreich, dann fährt er da nicht gar so lange damit. halbe Minuten. Und selbst wenn man jetzt sagt, wir wollen natürlich Hochleistungsladen, wir wollen die Supercharger haben, die 300 Kilowatt ist derzeit das Masterdinge, haben, dann fährt er da auch nur sechs Minuten damit. Ich kann das jetzt beliebig erweitern und kann sagen, wir machen Laden, ist ein Thema, das diskutiert wird für Lkw, aber selbst dann, wenn die Leistung vielleicht im Mittel 100 Kilowatt benötigt und das ist das, was ein 40 Tonner Fernverkehrs-Lkw in der Größenordnung hat, 80 bis 100 Kilowatt, dann ist das limitiert. So dass ich zum Schluss komme, für batterielektrische Antriebe ein zweifelloser Vorteil, hoher Wirkungsgrad, tank to will, also das ist konkurrenzlos günstig, es ist lokal emissionsfrei und natürlich leeren wir ein wenig bewegte Teile. Auf der Minusseite muss man sagen, die Speicherdichte und die Reichweite, wie ich es gerade illustriert habe, das Thema Kosten und Gewicht ist deutlich höher. Kostenpotenzial traue ich mir nicht zu beurteilen, bin ich ein Fachmann. Äh, niedrige Umgebungstemperaturen sind natürlich ein Punkt, der für Batterien ein kritischer Punkt ist. Infrastruktur und die Stromerzeugung ist der entscheidende Punkt für die Umweltverträglichkeit. Das heißt, ich ziehe den Schluss für diese alpinen Anwendungen vorteilhaft, insbesondere dann, wenn ich vergleichsweise geringe Leistungen, geringen Energiebedarf habe. Dann kann ich die Vorteile nutzen und kann mit den anderen Randbedingungen leben. Nächste Technologie, Brennstoffzelle, Wasserstoffbrennstoffzelle. Sie wissen, ist keine Wärmekraftmaschine. Durch zusammenführen Wasserstoff mit Sauerstoff aus der Luft wird in einem chemischen Prozess ein Elektronenfluss, also ein Stromfluss, erzeugt. Vielleicht ein Punkt, den man mitnehmen kann. Elektrochemische Prozesse hängen sehr stark von der Temperatur ab. Und nachdem da Wasser entsteht bei dem Prozess, ist das Thema gefrieren. Klingt trivial, ist aber zumindest ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, wenn man in den Tieftemperaturbereich reingeht. So schaut also das im Prinzip aus. Die Formeln müssen es nicht auswendig kennen. Werde ich nicht abprüfen. Aber jetzt schauen wir uns noch mal so ein Konzept an, wie es in PKWs ja gibt. Sie können ja in Serie das bei einem bei einem Toyota durchaus kaufen. Funktioniert auch tadellos. Vom Aufbau vielleicht ganz interessant als Rahmenbedingungen neben dem Wasserstoffspeicher, der natürlich größer ist wie für flüssigen Kohlenwasserstoff, ist so ein Antrieb immer mit einer Batterie kombiniert. Warum ist das so? Ein Punkt ist, dass wir rekuperieren wollen. Der zweite Punkt ist, die Brennstoffzelle mag es nicht besonders gern, wenn sie einer hohen Leistungsdynamik unterliegt. Das heißt, sie möchte es eher gemütlich haben, den Rest macht dann die Batterie. Wobei die Konzepte ein bisschen unterschiedlich ausschauen. Ich habe eines mitgenommen, Hyundai X35, da kann man sich das ein bisschen vorstellen, einmal von der Größe der Speicherung, aber auch von dem Antriebssystem, das aus so einem das sind viele einzelne Bipolarplatten, besteht, an Inverter und dann einer elektrischen Antriebseinheit sowie der Batterie. Soweit einmal beim Pkw funktionierend, was man für die Anwendung, wieder jetzt, wenn ich auf Alpine gehe, überlegen muss, ist die Frage, was sind denn da für Randbedingungen gültig? Und da hilft es, wenn man sich die Wirkungsgradcharakteristik von einer Brennstoffzelle anschaut. Die hat nämlich den Charme oder den Nachteil, egal, dass sie bei niedrigen Lasten hohe Wirkungsgrade hat. Und der Verbrennungsmotor bekannterweise ist da nicht gut, aber er wird immer besser, je höher die Lasten sind. Ich habe das ja von der absoluten Wirkungsgrade sehr vorsichtig angetragen, bitte. Es geht um die Charakteristik untereinander. Was bedeutet das jetzt für unsere Anwendung? Wenn wir einen Pkw haben, dann wird der typischerweise im Lastkollektiv so betrieben, dass das sehr niedriglastig ist. Die installierten Leistungen sind hoch, im normalen Straßenverkehr können sie es meistens nicht nutzen. Die Konsequenz daraus ist, wir sind in einem Bereich, wo die Brennstoffzelle deutlich besser ist, wie ein Dieselmotor. Wirkungsgradvorteil, den man der Brennstoffzelle zuschreibt. In einem Heavy-Duty-Cycle, also in einem hochlastigen Betrieb, schaut die Situation anders aus. Da schenken sie die beiden im Wirkungsgrad fast nichts. Zu berücksichtigen ist, dass die Brennstoffzelle selber ja keine hohe Abgastemperatur hat, um Wärme abzuführen. Das heißt, die muss die ganzen 50 Prozent, die wir da füllen, oder wie viel auch immer, die muss ich auf von Temperaturniveau von 80 Grad abführen. Also Kühlleistung ist eine der Herausforderungen, selbst für den Wintersport, was zunächst vielleicht ein bisschen überraschend ist. Gut, wieder zusammengefasst, CO2-freier Antrieb ist darstellbar, lokal emissionsfrei, wie beim elektrischen Antrieb, die Kosten zum jetzigen Zeitpunkt nur hoch, auch hier die Frage Kostenpotenzial, wie entwickelt sich das? Natürlich habe ich von der Infrastruktur eine besondere Herausforderungen, weil ich den Wasserstoff vor Ort bringen muss. Das ist möglich grundsätzlich, aber es ist eine Herausforderung. Wo man auch noch sagen muss, im Vergleich zum Pkw, wo das gut funktioniert, ist beim LKW beim LKW bzw. insbesondere bei Pistenfahrzeugen das Thema Robustheit, das Thema Lageabhängigkeit vom Wasserhaushalt her, das Thema Kühlleistung und Höhenbetrieb. Das sind also nur Themen, wo man noch Potenzial hat. Das kann man auf jeden Fall sagen. Auch hier gilt, die Erzeugung von Wasserstoff ist entscheidend für die Klimarelevanz. Ich darf nicht ganz vergessen, heute wird vom Wasserstoff ungefähr 95% Prozent weltweit durch Dampfreformation aus Erdgas gemacht. Es gibt es also dann, Sie kennen die Farbabstufungen, Blau und Grün und wie auch immer. Äh, ist so. Aber der Riesenvorteil, ich habe es vorher schon angesprochen, ich kann regenerative Speichern. Riesenasset, das die Brennstoffzelle hat. Das heißt, die Technologie hat ein sehr hohes Potenzial. Ich meine, es wird noch ein bisschen Entwicklungsbedarf geben, bis das wirklich in die Serie und, und breitbandiger kommen kann. Und damit komme ich zum Verbrennungsmotor vom Verbrennungsmotorischen Antriebsstrang, muss man präzise sagen, denn der kann einmal so ausschauen, wie es hier dargestellt ist. Es ist ein Fahrzeug, wo einiges an Hydraulik Nebenaggregate als typisches Beispiel dargestellt angetrieben werden. Das kann ich mit HVO machen, das kann ich mit E-Fuels machen. Es ist ein klassischer Antriebsstrang. Ich kann den aber auch elektrifizieren, in Form von einem seriellen Antrieb, als ein Beispiel in unterschiedliche Gerade. Das heißt, ich kann die ganzen Nebenaggregate elektrifizieren, ich kann aber auch über elektrisch angetriebene Zentralhydraulikpumpe das machen. Und ich kann es, damit es ein bisschen komplexer wird noch, mit einem leistungsverzweigten System machen. Also elektrifizierter Antrieb ist nicht gleich elektrifizierter Antrieb, spezifisch sind da unterschiedliche Lösungen optimal. Ein Asset des Verbrennungsmotors ist, dass er mit sehr vielen verschiedenen Kraftstoffen betrieben werden kann. Die können erschöpflicher Natur sein, das wollen man nicht. Sie können aber auch aus erneuerbaren Quellen stammen. Und dann ist das etwas, was ein Riesenvorteil ist, weil die Sensibilität nicht sehr groß ist. Brennstoffzelle braucht Wasserstoff mit einem sehr hohen Reinheitsgrad. Da kennen Sie also vielleicht die Bezeichnung 5.0. Das heißt nichts anderes, als dass 99,999 Prozent rein sein muss, weil es auf Verschmutzungen nicht gar so gut reagiert. Diese vielfältige Möglichkeiten der Verbrennungsmotoren entwickeln wir am Institut in unterschiedlichen Anwendungen. Eins, ist vielleicht ein bisschen das spektakulärste war, für die Firma Aston Martin haben wir einen Wasserstoffmotor entwickelt, die haben 2013 100 Jahre jubiläum gehabt und der Firmenchef wollte sehen, dass das unter so robusten Bedingungen auch funktioniert. Fahrzeug hat also das Rennen auch finalisiert und das vom Prüfstand ein bisschen ein Gefühl haben, wie das in der Entwicklung funktioniert. Also, da geht es schon richtig heiß her, ist aber robust. Also, ist eine Variante, die tadellos funktioniert. War bei uns am, am Prüfstand eine Entwicklungsarbeit. Zusammengefasst wieder in der Bewertung: Die Vorteile sind Vielstofftauglichkeit, damit CO2-neutral oder zumindest reduziert möglich. Ich kann es elektrifizieren in unterschiedlichster. Ausprägung mit den bekannten Vorteilen, was Reichweite, Tankzeiten betrifft und ein Riesenvorteil, ich habe Fertigungsstrukturen und Fahrzeugstrukturen, die so verwendet werden können, was natürlich aus wirtschaftlicher Sicht ein Riesenvorteil ist. Die Nachteile möchte ich an der Stelle aber auch nicht verschweigen, es ist eine Wärmekraftmaschine mit einem limitierten Wirkungsgrad, wir haben nicht Schadstoffemission absolut null, Wasserstoffverbrennungsmotor ist Thema Stickoxide eine Themenstellung, aber wir können es auf ein Niveau bringen, und das ist nachgewiesen, dass im Zero Impact funktioniert. So wäre also diese Aufsummierung, das heißt für mich der Schluss für diese alpinen Anwendung, zumindest mittelfristig, die günstigste Möglichkeit, wenn man mittleren oder sehr hohen Leistungs- und Energiebedarf hat. Das ist also für mich der Schluss, der da zu ziehen ist. Vielleicht nur kurz ausgewählte Beispiele, äh, ausgeführte Beispiele, die jetzt entweder in einer frühen Serienphase sind oder Prototypphase. Und da bin ich natürlich um Ausgewogenheit bemüht. Das heißt, batterieelektrische Fahrzeuge sind äh, von beiden großen Herstellern vorgestellt. Primär glaube ich, eben wegen des Leistungsbedarfs vielleicht für das Thema Lötpräparierung oder ähnliche Anwendungen. Äh, serieller Hybridantrieb ist umgesetzt mit einem elektrischen Antrieb der Räder und auch Nebenaggregate zum Teil elektrisch. Also das gibt es. Und was es Demo-Projekte gibt, Wasserstoff, Verbrennungskraftmaschine und Brennstoffzelle, jeweils als Demonstrationsprojekte. Also da gibt es sehr, sehr schöne Ansätze, die derzeit noch nicht in die Breite gefunden haben. Vielleicht noch eine weitere weiteres Projekt, das Ihnen bekannt ist, das Projekt High Snow, vom Klimafonds gefördertes Projekt zur Dekarbonisierung des Wintertourismus, hat versucht, diese gesamte Kette abzubilden. Das ist in Hinterstoder in Oberösterreich, wo also neben einer Photovoltaik zur Bereitstellung, neben einer Tankstelle, die dort vor Ort ist, Schneeschlitten, der in Graz entwickelt worden ist, mit einer Brennstoffzelle interessanterweise, das sehe ich mir auch ein paar an bzw. Eindrücke von den Forschungsarbeiten, die da gemacht worden sind, ist also einmal eine modellhafte Abbildung so eines dekarbonisierten Wintersports. Ja, damit bin ich am Ende meiner Ausführungen, ich möchte es das nochmal zusammenfassen, was ich erwähnt habe. Das eine ist für die Antriebe ganz entscheidend, wie sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Heute ist es so, auf der LKW-Seite wird ein Kraftstoff, der keinen Kohlenstoff enthält, als CO2-neutral gesehen. Unabhängig davon, wie er hergestellt ist. Beim PKW ist die Situation andere, die haben noch wie vor die Gesetzgebung Tailpipe. Das heißt, wenn da nur ein CO2-Partikel kommt, dann ist er nicht null. Es zeigt, das ist noch nicht wirklich gereift. Jetzt für die non node applikationen ist das überhaupt noch ein Schritt dahinter. Es wird spannend, wie sie das entwickelt. Das wird aber einen riesen Einfluss haben auf die Wahl des Antriebssystems, natürlich auch die Cost of Ownership als massives Argument. Ich bin überzeugt davon, dass die Vielfalt zukünftig steigen wird, dass man das technologieoffen ansehen muss, zukünftig. Es kann sich, aber keiner leisten, sich das nicht solide anzusehen und anwendungsspezifisch sind verschiedene Konzepte vorteilhaft. Einmal die elektrifizierte Verbrennungskraftmaschine mit alternativen Kraftstoffen. Von HVO beginnend über verschiedene andere Optionen, E-Fuels bis zum Wasserstoff. Die können CO2-neutral sein und wir haben die heute bekannten Vorteile, Robustheit, Fertigungsstrukturen und so weiter. Und die kann damit Zero Impact erzielen. Die Brennstoffzelle sehe eher mittel- und langfristig weil wir nur einen gewissen Entwicklungsbedarf haben. Das soll nicht falsch ankommen. Ich bin ein großer Fan der Brennstoffzelle. Wir betreiben es auch im Institut in, sozusagen im Wettbewerb zu den Verbrennern. Aber für solche Langfrist-Hochleistungsanwendungen, da ist ein bisschen was zu tun, bis das wirklich funktioniert. Und, und batterieelektrische Antriebe dort überall, wo die Leistungsanforderungen, die Speicherdichte ausreicht. Betonen möchte ich am Schluss noch einmal, dass die Umweltbilanz speziell die Treibhausgasrelevanz, extrem abhängig ist von der Energiebereitstellung. Und das wird öfter verwechselt. Die entscheidende Schlüsselfrage ist nicht der Wandel am Schluss, sondern die entscheidende Frage ist, wie komme ich zu dieser Energie? Ist es erneuerbar oder ist es nicht erneuerbar? Und damit möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit und für den Fra Fall, dass es Fragen gibt, gibt es ja noch die Podiumsdiskussion.